Heute, heute äh, farbenfest äh, Dorf, dieses Dorf mussten wir hier äh, zerstören komplett ja so sieht jetzt hier die ganze aus. Wir mussten also wo Inferno Infernaturm ist, da mussten wir angreifen. Die Infernung muss äh, fallen, sonst ist ja Marsch. Und danach kommt die Riese und danach kommt Teimdörfer. Danach kommt Tag, tag, tag. Danach kommt Tag, tag. Wenn wir das machen, Leute, dann sind wir erfolgreich, Leute. Okay? Ansonsten nicht. Tata, tata, tata. Wir müssen also schnell. Schnell, schnell. Wenn wir das nicht schnell machen, dann sind wir am Arsch. Ja. Das heißt, wir müssen halt schnell reingehen. Wenn wir nicht schnell reingehen. Dann haben wir Arschkap, Leute. Arschkart, Leute. Darum. Da. Das muss sehr schnell gehen. Wenn das nicht schnell geht, dann sind wir am Arsch. Mach schon, kommt schon Leute! Wie ihr seht, die Ballons, alles greift noch an. Natürlich muss das hier alles mit Plan laufen. Sonst wird das nichts. Leute, sonst wird das nichts. Man muss das alles mit Plan machen. Wir werden das locker schaffen. Machen wir einfach so, eisauber. Und dann nochmal Eiszauber. Warum denn nicht? Man muss alles mit Plan machen. Man muss schnell machen. Man muss schnell angreifen. Man muss Taktik machen. Dann klappt das auch. Skelettos machen sehr gutes Arbeit. Wie ihr das seht. Skelettos haben alles vernichtet. Dieses Dorf ist einfach easy. Dieses Dorf ist einfach einfach einfach. Ihr müsst genau gleiche wie ich machen. Genau gleiche Taktik. Genau gleiche Einsatz. Alles wie ich machen. Dann habt ihr das auch geschafft. Ein Eiszeihauber haben wir noch übrig, aber das beaten wir. Seht Leute, so einfach war das. Ciao Leute, macht das Gleiche wie ich. Und das war einfach. Halle, hau rein, macht's gut, Spaß. Ciao.